Wir haben schon die ersten Termine von meiner neuen Lesetour, die im Herbst losgeht, geht, auf der Website. Die ersten beiden äh, in Berlin, äh, vom, wo dann mein neues Buch vorgestellt wird, ähm, sehr begrenzt, Fans vielleicht schnell zuschlagen. Äh, und heute ähm, ja, haben wir wieder so eine chaotische Beziehung, ähm, wo die Zuschauer sich fragt, bin, bin ich jetzt äh, toxische Person oder eher? Ähm, ich glaube ja nicht so richtig an dieses Konzept von, dass jemand so grundsätzlich toxisch ist, äh, sondern das hoffe ich einfach das Zusammenspiel, was es dann völlig eskalieren lässt. Ähm, aber ja, hier haben wir wieder so eine Beziehung ähm, ohne Grenzen und äh, ja, wo, ohne Grenzen wird es einfach sehr schnell sehr vage und schwierig, ja. Gut, hoffe ich, kriege das äh, gut vorgelesen. Das ist, glaube ich, nicht so ganz simpel. Ähm, genau, eine Zuschauerin in den 30ern. Äh, Vorgeschichte, online kennengelernt. Uah, da geht's es ja schon los. Nein, Spaß. Anfangs steht alles super. Meine Familie mochte ihn. Es war eine Distanzbeziehung von äh, mehreren hundert Kilometern. Ja, ich sage ja immer, Leute, wenn ihr schon online datet, dann nicht noch zusätzlich Fernbeziehung. Also spricht überhaupt nichts gegen eine Fernbeziehung. Aber muss das denn beides sein? Muss es Steine schleppen und äh, Stahlplatten schleppen sein? Irgendwie, also reicht nicht eins. Ähm, naja. Wir trafen uns jedes Wochenende, kam mal, mal er, mal ich und ab und zu war er gereizt und schlecht gelaunt. Ich verstand nicht, warum, weil alles normal lief. Er hatte Probleme mit äh, Sexualität am Anfang. Ja, ich bin immer der Meinung, es sollte eigentlich am Anfang sollte einfach alles glatt laufen, sonst multiplizieren sich die Themen irgendwann, aber gut, äh, weil er angeblich noch nie Batchport hatte mit jemandem, für den er auch Gefühle hatte. Also also das würde mir persönlich schon komplett reichen als Anfang, um das ähm, also für mich wäre das schon so eine Red Flag, aber ich weiß nicht, früher habe ich es auch mal gedacht, mein Gott, vielleicht läuft es ja anders und man kann sich doch zurecht lieben, aber also ich kann euch immer nur raten, wirklich, das ist auch keine Kritik jetzt an irgendjemanden, ne? ich meine, jeder steht da, wo er steht, aber einfach zu sagen, oh nee, das wird schwierig, lassen wir es niemanden. Äh, meine Unterwäsche, no, normale, saubere, moderne Wäsche, gefiel ihm nicht, er sei ein visueller Typ. Auch das ist meiner Ansicht nach schon, was heißt denn das, dass er jeden Tag äh, 50 Pornos guckt mit äh, Taucherunterwäsche oder was. Also auch das finde ich nicht persönlich schon weird. Jetzt haben wir schon Fernbeziehungen, Online-Dating, weird. Also das ist überhaupt keine Wertung, ne? verstehe mich jetzt nicht falsch. Also kann jeder, kann denken wie er will, nur wenn man, falls das der Wunsch ist, jetzt hier eine einigermaßen ruhige Beziehung führen will, sind das alles Sachen, die, irgendwie in eine andere Richtung gehen. Ne? Äh, er kam zu Besuch, ich wartete auf ihn mit einem Getränk, weil er gerne das Getränk trank. Dann war er nicht gut drauf und von mir enttäuscht. Er meinte, ich hätte ihn zuerst umarmen sollen und nicht mit dem Getränk warten, obwohl ich erklärte, dass das Getränk für ihn war. Danach war er traurig und wollte nicht wirklich reden. Es gab immer wieder Situationen, wo er Stimmungsschwankungen hatte. Das nächste Problem, es addiert sich jetzt alles hier unendlich, Uh, und ich mich einsam fühlte, ich akzeptierte es aber. Nach ein paar Monaten fand ich einen Brief in seiner Wohnung und erfuhr, dass er mich die ganze Zeit angelogen hatte. Oh. Also wirklich mit viel Gnade kann man wirklich noch sagen, komm, egal, Online-Dating, egal, er wohnt auf der anderen Seite der Erde, egal, es gibt gleich irgendwelche komischen Missverständnisse, egal, ich muss, meine, äh, ich muss mir eine Runterwäsche kaufen, aber wo sind deine... Standards, ist einfach nur lieb gemeint von mir. Jetzt wirklich, wo sind deine Standards? Jetzt auch noch angelogen werden, äh, aber. Äh, ist, aber gut, ich verstehe das, wenn man irgendwie in seinem Muster ist und so. Äh, keine Ahnung, irgendwie guckt man natürlich hin. Aber ist immer so witzig, ne bei Leuten, die irgendwie nett sind und so, wird immer alles auf die Goldwaage gelegt. Weiß ich nicht, hat blaue Augen statt braune Augen und bei Menschen, die, die sowieso schon wuschen, alles runter und drüber geht, da ist immer noch eine Ausnahme, noch eine Ausnahme, noch eine Ausnahme. Das ist doch abgefahren, ne? Also er hat dich angelogen, weil, äh, also da, er hat, da ihm, dir seine drei, er äh, hätte seine Kinder vorenthalten und gesagt, das wären gar nicht seine Kinder, ja, sehr lustig. Also, also, also, also wirklich spätestens hier dicker fetter Dealbreaker, macht die Datingkurse, mach Modul 1, Charles und Dealbreaker. Dicker fetter Dealbreaker, angelogen gleich am Anfang, zack, Boom, raus, das war's. Ne? Äh, er hätte von seiner Ex erzählt und sie als äh, verrückte Esoterrechin <lacht> bezeichnet. Dabei war das die Mutter seiner Kinder. Ja, nett, nett, nett, nett, nett, nett, nett. Kann man doch nichts sagen. Netter Kerl. Uh, seine Herkunft war auch gelogen, im Prinzip war alles gelogen. Ja, warum willst, warum willst du mit dem zusammen sein? Also da muss man sich wirklich fragen, was passt bei mir da nicht? Habe ich Eltern gehabt, die mich schon immer angelogen haben? So bin ich schon gecastleitet worden als Kind irgendwie. Habe ich mich daran gewöhnt, weil man muss dann einfach, man, ihr müsst dann einfach überlegen, warum will ich partout so Menschen daten, wo wirklich nichts, nichts passt irgendwie. Warum fühlt sich das gut an? Da muss es ja irgendwie Gründe geben. Da, da, und da müsst ihr gucken, ne? jetzt nicht gucken, warum der Ex so ist. Da könnte, kann man sowieso in aller Regel nichts machen. <lacht> sondern warum will ich den unbedingt daten? Das ist die Frage. Ne? Alles gelogen. Also er bemühte sich danach und ließ sich ein äh, Tattoo von meinem Gesicht stechen. Ey. Ja, also ich meine, da scheint jemand einfach nicht geerdet zu sein und sehr hin und her, sich offensichtlich nicht gefunden zu haben im Leben. Und ja, kann man nur alles Gute wünschen und sagen, ja, ich glaube, das ist mir zu wackelig, ne? Würde ich denken. Äh, so, wir verlobten uns. Meinst du jetzt nur, weil er sich ein Tattoo stechen lässt? Ist das also? Ich meine, ich, ich will jetzt, ich Klingt jetzt wieder so streng, ich will gar nicht so streng sein. Ich weiß, wie man da reinrutscht, wirklich. Aber ganz ehrlich, so in der Rückschau musst du doch wirklich denken, what the fuck, ne? was habe ich da gemacht? Ne? Auf welcher Basis verlobt man sich denn hier? Ich meine, wie gesagt, ich habe auch schon ganz viel richtig große Scheiße gebaut in meinem Leben. Deswegen, ich verurteile niemanden. Nur, ich will so es euch einfach nur helfen, wie mir auch Menschen geholfen haben, dass ihr bewusster werdet. Und warum macht man das? Warum will man ausgerechnet so jemanden, wo nichts passt, warum will man sich mit denen verloben? Und da muss man auf die Suche gehen. So, ne? so das ist ja bestimmt gut ausgegangen, denke ich mal. Ähm, er wollte sehr schnell einen Termin für die Hochzeit. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Er wollte auch ähm, seiner Ex-Familie da und seinen Kindern nichts über die Verlobung sagen. Außerdem wollte er sie voll veränderte daran stellen, weil dann sich keiner aufregen kann. Ja, also ist einfach jemand, wie gesagt, der sich. Trennung irgendwie, es gibt ja verschiedene Stationen der Trennung, ne? es gibt die ausgesprochene Trennung, die Trennung, wo man mit jemand anders in die Kiste geht, die Trennung, wo man jemand äh, sagt, man hat jemand Neues, die Trennung, wo man den Kindern sagt, man hat jemand Neues. Er ist offensichtlich nicht bereit, den ganzen Weg zu gehen, hat sein, das, was ich auch neulich mal in so einem Video sagte, hat sein Leben nicht aufgeräumt und da kann man nur sagen, ey, räum erst mal dein Leben auf und dann kann man mal weitergucken. Aber er ist da absolut nicht an so einem Punkt, ne? äh, weil dann, ich hatte, ich hatte Angst, dass er noch etwas von mir versteckt, ja, kein Wunder, wenn erstmal mal einer, jemand so gelogen hat, da muss man immer damit rechnen, das ist ja, ne, weil er die Verlobung, äh, weil die Verlobung kam zwei Monate, nachdem ich die Lügen herausgefunden hatte. So, dann drei geplatzte Trauungstermine, ja, Will ich jetzt gar nicht zu sagen, weil das, ist, das sehe ich jetzt als Geschenk vom Universum, dass das nicht geklappt hat. Ja, okay. Äh, ich lernte seine Kinder nicht kennen, obwohl er mit ihnen jeden Tag in Kontakt war. Nächste dicke, fette Red Flag, ne? Warum willst du jemanden heiraten, wo du nicht mal die, vielleicht wolltest du es ja auch schon nicht mehr, wo du nicht mal die Kinder kennst, ne? Das macht einfach keinen Sinn, ne? Wir hatten oft... Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich war. Ja. Äh, er hat ja vieles von Hochzeit abhängig gemacht. Wenn wir heiraten, zieht er mit Zimmer in die Stadt. Wir nehmen uns eine gemeinsame Wohnung, klären dann auch die Kinder kennen. Ja, aber das ist so, als wenn du das Wohnzimmer baust, bevor du überhaupt den Keller ausgehoben hast, in so einem Haus sozusagen. Aber wie gesagt, es ja, ist, wie es ist. Ne? Hm, genau. Wegen der geplatzten Trauungstermine distanziert er sich von mir. Er kam jedes Wochenende doch äh, Vielleicht hast du die abgesagt, aber auch guten Grund, denke ich dann. Doch er gab mir keine Liebe, keine Nähe, Zärtlichkeit. Sagte auch, dass er nicht weiß, ob er weiter mit mir zusammen sein kann. Nächste Sache, die einfach darauf hindeutet, dass es das überhaupt nicht passt bei euch. Äh, wir hatten oft Streit. Äh, dann hat er woanders übernachtet, in dem Haus, wo die Ex mit den Kindern lebt. Nächste dicke fucking Red Flag. Also das ist wieder hier Rotix, Flaggix, Paradix Maximales. Also wirklich. Ist, ja. Ähm, gut. Ja. Äh, er hat seine Wohnung in seinem Heimatort aufgegeben. Äh, erst hat, dann habt ihr zusammen eine Wohnung gehabt. Später erst gab er mir Geld, dann nicht mehr, weil er finanzielle Schwierigkeiten hatte. Nächstes Problem. Streitereien wurden immer mehr. Seine Ex hat ihn immer wieder kontaktiert. Sie wollte am Anfang die Beziehung von uns nicht ernst nehmen. Wenn er ihrer Meinung nach zu so wenig bei den Kindern war, hat sie ihm das vorgehalten. Nächstes dickes Problem. Die Ex ist noch in, in the game. Nächstes dickes Problem. Leute, wann ist es denn genug? <lacht> sie hatte eine Tasche von ihm mitgenommen. Angeblich wusste er das nicht, da die Tasche... Verstehe jetzt nicht so richtig. Als ich deswegen wütend war und ihn zur Rede stellte, war ich am Schluss die Verrückte. Ja, also es passiert halt in diesen Beziehungen. Man merkt einfach, dass äh, es immer mehr der Boden unter einem weggezogen wird. Alles bricht ein. Ich sage ja auch nicht, dass er das jetzt so bösartig macht, aber der, der, ist, der ist einfach so. Ne, <lacht> Alles bricht ein, man verliert den Boden, äh, man wird impulsiv, impulsiv, man ist selber total angetriggert, natürlich mal für seine eigenen... Verhalten zuständig, kann das jetzt nicht auf den anderen schieben, aber es passiert dann halt in diesen Beziehungen. Ne? Man wird immer... Instabile Beziehungen machen instabil. Ne? Man wird selber immer unstabiler und wenn du dann, wenn du da mal die Fassung verlierst, das ist ja auch immer so typisch, dann bist du die Verrückte. Ja. Er war bis kurz vor unserer Trennung in dem Haus, ähm, mit dem Haus noch sehr involviert von der Ex. Ja, nächstes Problem. Äh, also noch ganz viele finanzielle Verstrickungen. Äh, nichts geregelt mit den Kindern. Ich sagte immer wieder, soll das regeln. Er meinte, dass ich seine ich seine Ex ich ständig zwischen uns bringe. Er bringt die Ex ständig zwischen euch, weil er es einfach nicht geregelt hat. Also ich kenne sowas, habe sowas auch schon erlebt, dann man datet jemand und ja, der Ex steht wirklich literally im Leben und um, weil er einfach nie weg war. Und du musst du sollst dich ja damit auseinandersetzen, wenn du sagst, ey, was für ein Fuck ist das denn hier irgendwie? Äh, da müsstest der Blöde, weil du eine Grenze gesetzt hast, aber sorry, der ist einfach nicht bereit an dem Punkt oder, oder fähig an diesem Punkt eine Beziehung zu führen, würde ich sagen. Ne? Äh, aber sie war da, hat entweder was von ihm gebraucht oder sie haben gestritten. Nächstes Problem. Zudem ging er jeden Abend nach der Arbeit in dieses Haus, besuchte dort die Kinder. Ich mochte nicht, dass er jeden Abend in dieses Haus ging, als wäre er dort wohnhaft. Nächstes Problem. Aber jetzt kommt hier wahrscheinlich wieder die Distanz rein, ne? dass ihr so weit auseinander wohnt, ne, weil er hat ja jetzt keine Wohnung mehr da, ähm ja, aber es ist halt eben auch ein Problem wieder, ne, ich meine, wie gesagt, das, das addiert sich halt, das sind immer so, eine Sache wird vielleicht noch gehen, aber es addiert sich jetzt immer weiter auf, ne, wie so, wie so ein jenga turm ne, wo du immer noch ein Holz drauf packst noch ein Holz und irgendwann, oder ziehst du ja raus, ne, eigentlich zieht die raus, zieht die raus und irgendwann fällt alles zusammen, ne. Genauso ist es hier, ne? Äh, beim Streiten hielt er mir das immer vor. Er hielt mir auch das Tattoo vor. Ja, wenn, man, wenn er sich ein Tattoo stechen lässt mit deinem Namen, <lacht> äh, was vielleicht suboptimal ist, aber das ist überhaupt, soweit ich weiß, machen Tätowiere sowas in der Regel gar nicht gute Tätowiere, aber gut. Äh, ja, es ist nicht deine Schuld, ne? Das hat er, es ist auch wieder jetzt einfach nur Chaos, ne? Äh, er hatte auch der Ex nicht gesagt, dass er mit mir in Urlaub fliegt. Hey Leute, mir fällt das euch nichts mehr ein. Weil ähm, er sich den Streit ersparen wollte. Für mich fühlt sich jetzt an wie eine Dreiecksbeziehung. Ja, absolut. Ich bekam nie genug Erklärung. Schlussendlich sagte ich eben, dass er Gaslighting betreibt, und unsere Beziehung toxisch ist. Ja, das kann man, äh, wirkt doch sehr so. Und er mein größtes Problem derzeit ist, weil ich nichts mit ihm weiterbringen kann. Dann war er komplett gegen mich, redete nicht, denke sogar, dass er mich verachtet hat. Er, er bezeichnete mich beim Streiten als Rottweiler. Muss ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen, ähm, weil ich von dem Thema Ex und Kinder nicht loslassen konnte. Er hat so getan, als würde ich ihm, das ist ja auch so Schuldumkehr, ne? ich meine, er regelt das ja nicht. Er hat so getan, das würde ich ihm vorum vor sonst machen. Ja, das ist aber schon so eine Art Gaslighting und Schuldumkehr zumindest oder irgendwas dazwischen. Äh, in letzte Zeit war ich diejenige, die beim Streiten ihn anschrie. Ja, man sollte das nicht machen, weil man schafft sich immer mehr Probleme, wenn man selber dann so aus dem Ruder gerät. Das geht einfach so viel schneller, wenn man cool bleibt, aber ich weiß, wie schwer das ist. Und wie gesagt, instabile Beziehungen instabilisieren. So ist das halt, ne? Und dann ist man auch selber die Blöde, ne? Das, so ist das. Ich kannte mich so nicht, da ich emotional von ihm nichts bekam, war ich nur mehr verzweifelt und verloren. Also das passt einfach über fucking gar nicht, haupt nicht zwischen euch, ne? Ähm... Wer von uns zwei Toxisches, ich, äh, ja, man wird zugegebenermaßen, ich ich will jetzt niemandem Menschen grundsätzlich sagen, dass er toxisch ist, aber dieses Verhalten hier erzeugt natürlich super viel Toxik. und dann wird man selber irgendwann auch so und was und klar, wie gesagt, man kann, auch du kannst jetzt dein Ausrasten nicht auf ihn schieben, er kann sein Ausrasten nicht auf dich schieben oder seine Lügen nicht auf dich schieben, jeder muss seinen eigenen Scheiß, klarziehen, aber so, so ist das, wenn man in so einer Beziehung ist, wo man nur drunter und drüber geht, selbst wenn man vorher noch einigermaßen gesettelt war, ja, also ich kenne das, also ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich komplett die Fassung verloren habe, weil man einfach, ja, einfach auch irgendwie nicht mehr kann so, ne, und ja, ist ja auch menschlich, aber das heißt letztlich einfach, es passt vor und zurück nicht, ne. Äh, ich zweifle auch an mir, er verurteilt mich stark für Schreiben, Ach, schreien, meinst du wahrscheinlich, obwohl er das früher auch tat? Ja, wie gesagt, man sollte es natürlich nicht tun, aber naja. Er sagte auch, dass er mir schon lange nicht mehr zuhört und mit mich nicht versteht. Ähm, über drei Monate waren wir nicht intim. Nächstes fucking Riesenproblem. <lacht> Keine Zärtlichkeiten. Er distanzierte sich ständig von mir und redete nicht nach Streiten. So, was soll man dazu noch sagen? War ich oder mein Partner toxisch? Also auf jeden Fall war eure Beziehung fucking Albtraum und ich denke, du solltest einfach überlegen, warum du da Anziehungspunkte hast und warum du da so lange drin geblieben bist und das jetzt nicht, dass mit dir irgendwas ganz Besonderes nicht stimmt oder so, sondern das Problem haben wir ja alle hier auf dem Kanal, ne? warum bleibt man so lange drin, das erforschen und äh, ja, sicherlich hast du dann irgendwann mitgemischt, aber so wie du das schreibst, ähm, ging ja sehr, also klar geht da schon sehr viel von ihm aus, ne? da kannst du ja nichts dafür. Nur, wie gesagt, das bringt uns alles nicht weiter, sondern uns bringt, äh, das gibt ja auch so ein Video von mir, die einzige Frage, die wichtig ist in toxischen Beziehungen: Warum will man diese Menschen unbedingt daten? Warum bleibt man so lange drin? Warum will man die heiraten? Ne? Warum nimmt man so viel Unbill auf sich, ähm, wo es auch so viele andere Männer gibt irgendwie? Äh, das sind die entscheidenden Fragen, die du dir stellen musst. Ne? Also Und ich könnte mir vorstellen, dass du, oder würde ich zumindest hoffen, dass du in einem anderen Match äh, viel ruhiger wärst ne? und viel sicherer wärst. Und sicherlich wird es auch auf deiner Seite Unklarheiten geben, äh, sonst hättest du ihn gar nicht akzeptiert hier. Ne? Also arbeite an deinen Standards Deal-Rakern. guck mal, wo das Muster herkommt, hast du vielleicht so Ellis gehabt äh, und geh viel früher raus aus solchen Geschichten. Aber man muss es vielleicht mal einmal erlebt haben. Und das bis zum Ende durchgespielt haben, so ein Spiel, dass man da die richtige Motivation für mitnimmt. Und ja, es passiert auch in solchen Beziehungen, dass man da, also ich, ich, wie gesagt, das, das gehört auch zu dieser Instabilität dieser Beziehung. Das verstehe ich auch, dass man auf einmal anfängt mit heiraten, weil das so ein Chaos ist. Also ich verstehe es so emotional von der Destruktivität her, sage ich mal. Aber wenn man so mit klarem Kopf ist und gut geerdet ist, muss man, oder das wirst du auch sagen, Oh, was habe ich da los gemacht? Irgendwie so, ne? Hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil da, da ist einfach nur Chaos und man dann ist, das, ist man immer so froh, dass es wieder ein paar Tage gut ist und dann denkt man, ach, und dann wird man auch ein bisschen addiktet zu dieser, ja, ganzen Neurotransmitter, hormon Stress, Dopamin und verwechselt Intensität mit Intimität. Aber ehrlich gesagt, das ist so eine fucking rote Flaggenparade. Du musst echt an deinen Grenzen arbeiten, ne? Ganz ehrlich, so wirklich. Ja, hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Also eine Frage ist hier noch, äh, warum habe ich Schuldgefühl, obwohl er mir wehgetan hat? Ja, das ist ja häufig so ein Teil von, kenne ich jetzt nicht, aber Pluspoligkeit, Co-Abhängigen-Tendenzen, <lacht> dass äh, während das Gegenüber die Sau rauslässt und macht, was es will, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne schlechtes Gewissen haben Menschen, die so ein Pluspol unterwegs sind, das kann ja auch jetzt nur in dieser Beziehung gewesen sein, Ständig Schuldgefühle und das sagt ja Steffi Stein immer zu Recht, dieses Entschulden so wichtig ist. Also ähm, zu sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben in dieser Beziehung und äh, ja, nächste Beziehung wird bestimmt besser laufen. Und da war einfach kein Blumentopf äh, zu gewinnen, da muss ich mich jetzt auch nicht schuldig fühlen. Aber das sind häufig Überbleibsel der Kindheit, wo man sich auch schon ständig schuldig gefühlt hat, weil man immer angemeckert worden ist oder so. Das müsstest du mal erforschen. In diesem Sinne wir sehen uns bald wieder. Schau ihr Lieben.